Uh, uniform ja yeah. Thank you Natürlich. <lacht> Nicht, ne? Ja natürlich Ich ja scheu. Ja. Ich bin der Scheuch, ja scheu. So ja, ja. ja. In den Badezimmer ein paar Mal, ne? so klein, ja Kleine. ja Das habe ich dann einfach mit Mückensprüh besprüht. Ja, <lacht> und dann, äh, dann ging sie dann weg hier in, die, in die Abwasser rein ja? Ah, ja. und dann weg. Ja. <lacht> Aber, <lacht> ich, habe, ich habe eigentlich Angst vor Schlangen, ja? weil ja. es ist giftig, ja? die ist giftig und dann Natürlich äh, darf man ja nicht so näher ran, also ich, da war Besen bei mir, ich habe mit dem Besen ein bisschen so geschoben. Ja, ja aber die waren nur, wenn sie klein war, da war sie ja noch nicht so aggressiv. Ja, nur kleiner, nur nur kleiner, kleine Schlange, ja. Jetzt runter. Ja, hier leben doch Leute auch so auf dem Berg. Oh, ja, das, mit, oh das geht hier. auch das Berge? Ja. Das ist ein Problem bei uns hier, also vom Sehen, das Müll auch schon irgendwie ziemlich verstreut ist bei uns. Das ist ja immer verbrannt. Ja, genau. Ja. Besonders hier bis zum Lande hier. Das heißt, wir sind jetzt auf dem Lande. Und heißt es, dass äh, Müllabfuhr äh, nicht hier kommt. Ja. Ja, das, ist Stand? Stand? das ist der ja. Stadt. der ja. Man war nicht. der ja. <lacht> er ist der Himmelspark. Ja. Himmelspark. Himmel, ja. Ja, also Himmelsgarten oder sowas. Ja. Himmelsgarten. Da waren wir jetzt. Wir äh, waren noch nicht hier. Für den ja, das ist äh, das kommt noch, ja noch. Dass wir dann hier ganz oben, hier oben sind und haben den Überblick. Haben wir dann den Überblick also von der Stadt. Ja. Ja, So einfaches Leben, eigentlich haben die Einheimischen auch hier, das ist auch schon eine schöne Ecke von hier aus, ja. wir werden vorne noch anhalten, das ist auch schon ein schöner Blick von dort aus. Ja. Kurz vor Sengigi, ja? Ja, ja, ja. So, der Ute ist auch wieder. der Ute. Treu. Schöne Ecke. Gut, ja. Schön, cool, ja, ja. Da darf die Bremse nicht versagen. Du. <lacht> ja, natürlich. ja. Müssen wir Gang 1 haben wir das? Also nur um die vielleicht 500.000 ja? Einwohner. 500.000? Ja. 500 Vielleicht können wir dann kurz können wir dann hier anhalten. Moment, oh, ich weiß nicht, wo es da gut ist zum Parken. Vielleicht. Wo geht, oder? Wo oh, mal hier. Soll ich vorne Gucke? Ja. So, hier ist. Hier können wir mal schön lassen. Ja. Mm-hmm. <clears throat>